Der Pinsgau ist unter anderem mit der B311 eine sehr stark befahrene Region. Sowohl Einheimische als auch viele Gäste sind auf den Straßen unterwegs. Dabei wird auch der Anteil der Elektroautos immer höher. Das Greentech-Unternehmen Salzburger AG hat deshalb in Saalfelden einen neuen Hypercharger, also eine neue Schnellladestation, errichtet. Dieser steht beim Gelände des ABÖ, direkt neben der pinskau straße Schnellladestationen werden gerade im in die Urlaubsregionen, dort wo viel Transit ist, so wie da auf der B311, ist es einfach immer wichtiger, dass man halt schnell laden kann und auch schnell wieder weiterkommt. Gleichstrom das ist da die Schlüsseltechnologie dazu. Ja. Für die Fahrzeugtechniker und Pannenhelfer ist die Elektromobilität eine spannende Herausforderung. Sie werden deshalb bereits seit Jahren auf die neue Technologie geschult. Für uns ist aber in erster Linie wichtig die Ladetechnik im Fahrzeug, logischerweise. Gell? Und als Pannendienst speziell die Ladung. Was ist, wenn der Stecker nicht verriegelt? Die Lade sein gar nicht so ein Lohne beginnt. Wann ist, wenn ich noch ein Ende den Stecker immer außerbringen vom Fahrzeug? Welche Möglichkeiten der Notentriegelung gibt es, das wird für uns einmal im Bannendienst ganz wichtig sein. Die Techniker, die heute heranwachsen, wenn ich das so sagen darf, die jetzt in der Berufsschule sind, die lernen das schon, für die ist das dann normal. Und es ist eine Antriebstechnologie wie jede andere in Zukunft, werden wir sehen. Das Laden selbst ist beim neuen Hypercharger in Salfelden auf jeden Fall ein Kinderspiel. Deckel auf, mit der Salzburger G-App einer Kredit- oder Kundenkarte anmelden. Hypercharger anstecken und schon geht's los.